Ich denke, 2014 wird weiterhin die Netzgemeinde einen sehr großen Einfluss auf die OER-Diskussion haben. Das sieht man in diesem Jahr und auch in den vergangenen Jahren. Aus einer eher unterschwelligen, untergründigen Bewegung hat sich im Netz sehr schnell eine große Community gebildet, die auch dazu beigetragen hat, dass ähm, letztlich eine politische Aufmerksamkeit ähm, sich zu OER positioniert hat, was zur Folge hatte, dass Aufträge erteilt wurden, dass auch ähm, staatliche, kommunale Verantwortung übernommen wurde. Und insofern glaube ich, dass diese Bewegung weiterhin sehr, sehr stark die Diskussion um OER beeinflussen wird.